Ein Häschen kommt gegangen an der Wand daher. Kindchen wollen schnell es fangen, doch es läuft gar sehr. Sieh, ist seine Hörchen spitzen, glaubt, es hör etwas. Wie es jetzt schön aufrecht sitzt, schweißt sein grünes Gras. Schau Jetzt rümpft sein stumpfes Näschen unser kleines, muntres Häschen. Jetzt sich ganz da denn es merkt, der Jäger lauert. Puff, der Jäger hat geschossen, das hat Häschen sehr verdrossen. Nun ist es davon gesprungen,